In diesem Video zeigen wir dir, wie du den SEO-Titel von Seiten und Beiträgen verändern kannst. Der Titel ist wichtig, damit deine Seite für Google optimiert ist und für den Nutzer auf den ersten Blick sichtbar wird, worum es geht und was ihm beim Klick auf den Beitrag erwartet. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Wir befinden uns jetzt im Dashboard. Die Prozedur ist für Seiten und Beiträge identisch. Mit einem Klick auf »Beiträge« kommen wir zu unseren Artikeln. Nachdem du den entsprechenden Beitrag gefunden hast, öffne diese mit einem Klick auf den Namen. Du bist jetzt im Beitrag. Scrolle herunter, bis du zum yoast plugin kommst. Yoast ist ein SEO-Plugin, welches kostenfrei erhältlich ist. Wir können die Verwendung sehr empfehlen. Wenn du noch kein Plugin für die Optimierung des SEO-Titels und der Meta Description auf deiner Seite installiert hast, empfehlen wir dir auch unseren Artikel und die dazugehörigen Videos im Bereich WordPress SEO Plugins einmal anzuschauen. Den Link haben wir dir am oberen Bildschirmrand eingeblendet. Im Yoast Feld klicken wir auf Edit Snippet. Du siehst nun ein Textfeld, wo du den SEO-Titel eingeben kannst. Weiter oben gibt es außerdem eine Live-Vorschau. Du kannst dort sehen, wie später die Anzeige bei Google aussieht. Bedenke, dass dein SEO-Titel meist automatisch auch deine H1-Überschrift ist und dass du den unten im Yoast optimierten Titel auch in das Feld Seitentitel kopierst. Dieser sollte in jedem Fall identisch sein. Nachdem du deine Änderung vorgenommen hast, darfst du das Speichern bzw. das Aktualisieren nicht vergessen. Achte darauf, dass Dein Titel im Rahmen der Mobile-First-Optimierung zwischen 40 und 55 Zeichen lang ist. Er sollte das Wichtigste zusammenfassen und das Fokus-Keyword innerhalb der ersten 10 Zeichen beinhalten. Berücksichtige auch, dass Dein SEO-Titel einzigartig auf Deiner Seite sein sollte. Das solltest Du vermeiden. Vermeide unbedingt Ketten von Keywörtern oder Wortwiederholungen. Es versteht sich natürlich von selbst, dass der Titel zu deiner Seite passen sollte. Wir hoffen, dass wir dir mit diesem Video weiterhelfen konnten. Einen schönen Tag und ein riesiges Kundenwachstum. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de